Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der grünen Hölle. Mal wieder zusammen mit Juli. Hallöchen und immer noch, unserem, und immer noch unserem Plan von der letzten Folge äh, einem Ort äh, einen Besuch abzustatten. Wir haben uns jetzt aber schlau gemacht, wir haben uns die Map angeguckt und äh, wir denken wir finden den Weg. Und das ist dann der Plan von heute. Wir gucken, dass wir da zu dem Ort kommen. Ja. <lacht> ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Menschenfleisch, Menschenfleisch. Oh, hier ist noch gebratenes Jaguarfleisch. Menschenfleisch. Ich habe sehr viele Bananen. Auch zwei verdorbene. Das ist immer gut. Mhm. Oh, ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht. Äh, du solltest vielleicht? Ja, Moment. Ich sollte vielleicht meine ganzen Knochen rauswerfen. Ah, ja. So, ich kann mein, meine Wasserflasche noch nochmal auffüllen. Äh, sammeln. War das, glaube ich. So, 40. Jo, wie viel Federn haben wir bitte? Ja, wir haben schon einige. Ja. Hä? Hm. Wir haben schon einige. Nee. Nee, das sind ja Menschen. Ja. Die Kiste schwimmt ein bisschen. Ja, bei dir auch, okay. Ja. Ich sehe hier dauerhaft jetzt was zum Hin. What the fuck? Hm. Ich habe jetzt dauerhaft zwei Kreise hier bei mir. Ja, nice. What the fuck? Was ist das? Okay, Moment. Ach nee. Äh, wir hatten letzte Folge so unfassbar viele Bananen. Ja. Und jetzt, wo sind die ganzen Bananen Ja, die haben wir ja verloren. Ein bisschen Fett und Proteine. Proteine haben wir hier. Ärgerfleisch. Ich würde behaupten. Ich bin ready. Ja, ich würde. So, bei dir ja, ich würde das Spiel kurz neu starten. Na, dann macht das. Ja. Weil das geht gar nicht. Ich habe jetzt dauerhaft hier so zwei Punkte. So, ich bin wieder aufgewacht. Gut. Guten Morgen, Juli! Guten Morgen. Machen Wie wir geht's mir auf? denn? Oh, ich muss kurz trinken. Moment. Ich Jetzt leg mich mal ganz kurz. Ja, leg dich mal kurz hin. Ich hau mich nochmal ganz kurz aufs Ohr und dann... Würde ich auch machen. Oh ja, muss ich auch machen. Und dann bin ich definitiv ready für die Runde. Haben wir noch irgendwo Fleisch? Oh ja. Ich hab Ja, aber wo, oder? Nee, gekocht, ah. so ich bin mehr oder weniger ausgeschlafen. Hör, seit wann haben wir jetzt nur noch ein Monali-Blatt? Hm? Hast du Monali-Blatt mitgenommen? nein Ich habe hier drei in die Kiste rein. Loll. Ist er jetzt verarsche oder was verwelken die auch noch? <lacht> Also ich hab definitiv keins. Okay. Also. Höh, Moment, ich muss jetzt mein Inventar sortieren. Auf zwei ist die <lacht> Fackel. Oh. Du benutzt äh, die Zahlen? Es Skippt gar nicht. Ja. Das Mausrad. Oh lol. Okay, danke. Gott, wusste ich wusste nicht, dass es das geht. <lacht> wow. Ah, ich, ich wollte doch, ich wollte doch noch Pendikion. Ah, ja, dann, ich ja. warte mal ganz kurz hier. Ja. Okay. Ja. Danke. ich nur bis äh, zu dem ja ich habe es gesehen ich hab's gesehen mein leben ist jetzt ganz voll das ist gut jetzt mach ich noch die energie voll voll nice. wir haben jetzt 11 uhr also eigentlich müssten wir es gut schaffen bis zur dunkelheit mhm. und da hat du auch einen schlafplatz Mal gucken, ob es hier keine Skorpion hat. Nee. Fast. Komm ran. Komm. Anscheinend ja nicht. Oh. Ja. Oh, warte mal, ist mein Gidow voll. Ich mach mal kurz mein Video hier voll am Wasser. Achso, ja. Das ist ja ein sauberes Wasser. Ja. Jo. Gut. Ich halt immer noch ausschau nach dem Monali-Blatt. Du weißt noch immer nicht so ganz recht, wie es aussieht, aber... Ja, ich zeig's dir dann. Das da! Nee, das ist nichts. <lacht> Sorry. Fehlalarm. So, jetzt einfach hier an der Wand entlang, wa? Einfach äh, immer schön an der Wand entlang. Müsste irgendwann ein Wasserfluss kommen. Mhm. Also wir dürfen nicht von der Wand weggehen. Richtig? Wir dürfen schon ein bisschen weggehen, aber wir ja, ja, ja, müssen halt wiederfinden. Ja, dann müssen wir hier Wand. rüber. Beispiel, wir müssen hier jetzt einmal ein bisschen rüber. Schmetterling, Schön. jetzt sind wir weiter dem Fluss entlang oder wie? Mhm. Bis wir wieder an der Wand sind und dann okay. wieder links rum. Okay. Nur der Wand entlang, halt, Ameisenhaufen, oh. Ameisenhaufen, Ameisenhaufen. Ja. <lacht> Willst du reinlaufen? Nein, ungern. Warte mal. Ah nee, das war falsch. Was auch immer du jetzt gemacht hast. Ich hab' gedacht, das wäre Monalia-Blatt. Mhm. Egel! Ja. Hier, Desta! Da. Komm, wenn du gleich da bist. Sekunde. Ich. Oh, hä? Wo? Ah ja. Ich krieg geistige Gesundheit abgezogen für Egel, aber ich krieg irgendwo Egel. Hä? Da. Hast gefunden? Ja, die waren gut versteckt. So. Desta so. ist Monalia. Mit so, gelb, mit so gelben Blütchen und so glatten Blättern, die ja. noch ein bisschen nach oben stehen. Kannst heißt einfach zerhauen oder Ja, dann kriegst du eigentlich drei Monalia-Blatt von. Ah ja, total. Und wenn du das einfach in das Crafting rein tust, dann hast du einen Verband. Verband. Gut zu wissen. So, jetzt sind wir hier an der Spitze, oder? Jetzt einfach hier weiter folgen. Immer weiter. Hier ist nochmal, ich nehme gleich mit. Ach so. Und immer weiter und immer weiter. Mhm. Ich merke auch gerade so, also die... Doch. Die Minimap, die ich gerade so offen habe. Äh, die Dimensionen sind ein bisschen anders, also es sieht auf der Map kleiner aus, als es ist. Ja, denke ich mir. Was ist das denn für ein Viech? Eine Spinne! Eine Spinne, wie nice. Alter, die ist voll auf mich zugelatscht! <lacht> Oh oh. Wie? Hör oh, hier... oh. Ja, irgendwo da in dem Blätterling. Okay. Alter, haben wir Glück. Was hast du? Was ist hier oben? Kann komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh, ich glaube hier ist doch ein Durchgang. Wollen wir hier rein? Oh. Ha. Aber schön auf dem Boden gucken, dass da kein Skorpion ist. Okay, wie sehen die aus? Da, da ist eins. Das Problem ist. Hast die du die geschlagen? Was schlägt hier? Nein, das, die Towns habe ich letztes Mal auch schon gehört, keine Ahnung. Das sehen wir hier ja dann gleich. Haben wir eine Hacke? Haben wir, sie müsste doch irgendwo Eisenerz sein. Eine Steinhacke habe ich... Hier ein, ist Eisenerz. Hier. Alter, was ist das denn? Sind wir hier jetzt gelandet. Vielleicht gehen wir weiter in der Höhle, ne? Ich ja, kann ja nur ich geh gehen. mit dir. Du gehst wieder? Nein, ich geh mit dir. Ah. Oh. Kann ja nur schief gehen, also von dem her. So, und jetzt kommen wir hier irgendwo raus. Jetzt sind wir unten. Ja, wir sind jetzt... Äh, das ist der Durchgang, Nico. Auf der Map. Yeah. Wir sind jetzt wieder auf der anderen ah. Seite. Ja? Sind wir, jetzt, wir sind jetzt nicht da, so, wo ich dachte, so, wo wir sind. Wir sind hier okay. an der Kletterstelle. Aber... So ein bisschen in die Richtung müsste jetzt unser altes Camp sein. Ja, das ist doch gut. Okay. Aber hier ist überall. hier wäre überall. äh, hier geht's noch weiter. Oh je. Dann gib mir mal du vor, du weißt, wie ein Skorpion aussieht. Ich höre schon krabbeln. Äh, hier ist nur zwei Eisen vorkommen. Ach, hier ist noch null. Okay. Die müssen wir uns merken hier. Alter, die Sounds sind echt gut. Ja, ja, ja. <lacht> Gehen wir mal wieder raus, hier. Ja. Bevor noch was passiert. <lacht> oh, mega. Aber ich dachte tatsächlich eher, weil es ist ja allgemein nur recht wenig Eisen, das jetzt hier ist. Ja. so ein bisschen Angst, dass hier so ein Gebilde hier. ist von denen. Ja, das war ja an unserem Spawnpunkt auch. Ja. Nicht an unserem Spawnpunkt, sondern an dem, an dem Lager. Doch, am Spawnpunkt auch, wo wir ganz am Anfang gespawnt sind. Ach was, ey? Hier sind, hier ja. sind wieder laute Vögel. Guck Äh, ups. Ich bin da in eine Sackgasse gelaufen. <lacht> ja. So, wie weit kommen wir hier noch? Ne? Ja, ja. <lacht> Kein Platz mit dem Rucksack? Oh. Jetzt schon. Na du Fisch. So sind wir jetzt in unserem Ziel oder nicht? Warte, jetzt. wir sind bei 41W oh, 23S Was? was, 41 w 23, S. was äh, 23 und wie viel? Wir sind bei 40 Ein, W 24 Süd. 40W 23 Süd. Da ist doch das Flugzeug! Ja, ja genau. Und wie kommen wir jetzt dahin? Das ist aber auch. Das wurde abgeschossen. Äh. Wo hat sie die Schlafplätze? Wo steht da, dass es das Schlafplätze haben soll? Es hat ein Schlafsymbol da. Ah. Achtung! Jetzt auf jeden Holzbett. Oh, Obsidian. Drei, drei Kokosnuss ne, Dosen Thunfisch. Ich habe einen Dosenkäse. Schmerzmittel, <lacht> Eisenaden. Kängst Kaffee, Militärration. Oh, was? Okay, Hier, ich kann mein, mein Rucksack ist voll. Ja, nice. Ganz da hinten ist noch was. Dosenkäse. Hey, aber... hier hat's nur ein Holzbett. Ich würde nicht drin schlafen, weil sonst spawnst du hier. Kann man das Ding hier hoch? Nein. Gut. Ziel erreicht! Brauchst du was zum Essen? Mach dir mal die andere gucken mhm. auf. Sammeln? Ne, trinken. Auch oh, hier ist noch nur mit sammeln. zwei heißen Adern.